Vom Obelisken beim zukünftigen Stadtschloss bis zum Königsschloss befindet sich eine Sichtachse mit zwei prunkvollen Straßen, welche von einem Fluss voneinander getrennt sind. In der Nähe des Architektendenkmals ist der große Königsdorfer Friedhof. Hier befinden sich Gräber unterschiedlichster Art. Waldfriedhof, Katakomben, Tempel, asiatischer Friedhof, hier ist alles zu finden. Direkt nebenan das Altenheimfriedhofsblick, wo man in der Nähe seiner Freunde bleibt. Die Gründerzeithäuser sind jetzt vollständig. Das Vorbild für diesen Turm mit Parkanlage sind die Bismarcktürme. Die Villa des Professor Ratte mit öffentlichem Garten und der öffentlichen Privatbibliothek seiner Stiftung. Der Garten zeigt unter anderem Felspflanzen, Sumpf- und Teichpflanzen und Wüstenpflanzen. Beliebt ist auch das Heckenlabyrinth. Ein ganz neues Viertel befindet sich auf der anderen Flussseite. Hier befinden sich über 10.000 neue Apartments in Usman-Häusern nach Pariser Vorbild. In diesem barocken Prunkbau ist das Gewerbeamt untergebracht. Musik Nebenan ein moderner Wohnbau mit Außentreppe. Musik die Touristinfo und der Parkplatz sind am Fuß der Königsburg. Die Königsburg ist immer noch nicht fertiggestellt, aber es hat sich trotzdem viel getan. Rund um Königsburg und Jägerhof wurde das Wegenetz deutlich erweitert. Das Jagdschloss ist jetzt fertiggestellt. Dies ist der Wasserturm der zukünftigen Stadt Machima. Die neueste Version dieses Spielstandes könnt ihr wie immer im Forum der Webseite meintest.net herunterladen.